Lass doch einfach mal locker und schalt dein Handy aus Heute ist dein Tag, genieße es und mach was raus Und denk nicht drüber nach, was die anderen machen Jetzt bist du dran, komm und fang gleich an Hör einfach deinem Herzen zu Alles was du brauchst ist ein Tag Ruhe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 Schalt die Uhr aus, beginnst zu entspannen Lass alles hinter dir, bring dich auf andere Gedanken Jetzt zählt nur das, was du wirklich willst Und nicht, dass du den Willen anderer Leute stillst Denn was du brauchst, das weißt nur du Lehn dich zurück und mach die Augen zu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 Ist nur für dich Wenn alles um dich rum vergessen ist Streck die Beine aus und mach mal nichts Denn dieser Tag, denn dieser Tag ist nur für dich Beginn zu entspannen, beginn frei zu sein Raus in die Sonne oder doch lieber rein Die Hauptsache ist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 Scherben. Denn ganz egal, was auch passiert, kein Fluss, der mir den Weg versperrt, die Erde wird sich weiter drehen, Zeit hat alle Wunden.